Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Heute geht es um die Quest 2 und dem Face Cover. Und wenn ihr ein Facecover umsonst erhalten wollt, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro geht weiter. Es gab ziemliche Schwierigkeiten bei manchen Leuten, die dieses Face-Cover von der Quest 2 benutzt haben. Und da gab es Hautreizungen rundherum, wo das Teil halt auflag, das Face-Cover und äh, ja, ging bis zu Rötungen, ging bis zu Schwellungen. Also ich habe da Bilder gesehen, die sahen echt heftig aus. Und äh, das war Grund genug für Oculus und Facebook zu sagen, okay, wir gehen der Sache jetzt mal nach, wir untersuchen diese Face Cover. Und dann wurde festgestellt, okay, wir haben äh, ja Rückstände, chemische Rückstände gefunden, auch wenn die minimal waren, aber die waren hier enthalten weiterhin und äh, in einer ganz geringen Konzentration. Trotzdem äh, war es äh, für manche Leute einfach zu viel, dass die Haut wirklich sehr, sehr allergisch reagiert hat und äh, ja, da hat Facebook jetzt gesagt, okay, den Leuten, die da Probleme mit haben, können sich ein neues Face Cover bei uns ordern und äh, wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Ich habe das Ganze schon durchgemacht und äh, ja, ich habe Post erhalten, packen wir gleich mal aus. Schauen wir mal an, wie das Ganze dann aussieht, wenn man das so äh, bekommt. Vorab aber, ich habe keine Probleme mit dem Face Cover. Also, ich habe keine äh, ja, Hautreizungen, Rötungen, Schwellungen oder son sonst was bekommen. Aber äh, ja, wenn Facebook schon sagt, okay, wir geben euch ein neues Face Cover, weil da stimmt was nicht mit, dann sollte man das auch wirklich ja, in Anspruch nehmen, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, gehen wir jetzt erstmal zum. Unboxing Und äh, nach dem Unboxing, wenn, alles, wenn ich alles gezeigt habe, zeige ich euch das Prozedere, wie das Ganze abläuft. Ich werde auch Timestamps reinsetzen, dann könnt ihr auch gerne das Ganze überspringen. Aber ich finde äh, ganz interessant, wenn man mal sieht, was sie so schicken und wie das Ganze aussieht. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal hier auf. Und äh, ja, Lieferung ging jetzt eigentlich relativ schnell, nachdem klar war, okay, ich äh, kann ein, ein Facecover bekommen und äh, meine... Meine Seriennummer passt, äh, weil man muss, das Herstellungsdatum äh, darf nicht äh, nach dem 4. Januar sein. Also es muss noch vor dem 4. Januar hergestellt sein. Und äh, ja, wenn das dann zutrifft, dann wird die Seriennummer geprüft und man bekommt halt dann äh, wirklich ein Face Cover. Und das ist dann von VR Cover 1. Ich packe erstmal den Karton weg. Jetzt kann ich mal ganz kurz hier auf Groß schalten. So sieht das Ganze dann aus. Cool, also ich habe es echt bis jetzt noch nicht geöffnet, also ist für mich jetzt auch neu. Mach ich mal ganz kurz hier das Siegel auf. Ich habe jetzt extra den äh, Zoom, also diesen Automatik-Zoom, angelassen von der Webcam, die ihr hier seht damit ich eventuell auch ein bisschen was näher zeigen kann. Und nachher schalte ich dann wieder auf die andere Kamera um. So. Geöffnet. Vielleicht können wir mal auch einen Vergleich machen, ob es jetzt anders aussieht oder nicht. Aber ich denke, das wird ganz anders aussehen. Und äh, ja, hier haben wir einmal das Face cover ohne Aufsatz. Und hier haben wir jetzt die Aufsätze. sind sogar zwei dabei. So. Schauen wir uns jetzt mal an. Die sind aber auch beide identisch. Also von der Dicke her, wie man hier sieht. Die sind wirklich identisch. So, im Gegensatz, das Originale mal hier dran. Ich zeige euch das aber gleich auch noch in die Kamera da. Halte ich das mal gerne rein. So, jetzt ist das einfach mit Klettverschluss. Ist natürlich so ein, so ein Kunstleder. Der Klettverschluss hält schon mal sehr gut, aber Kunstleder hat halt den Vorteil, es ähm, ja, wird nicht komplett äh, mit Schweiß getränkt. Man kann es abwaschen und äh, ist natürlich auch ja, hygienischer ja, das Ganze. Im Gegensatz zu dem Teil hier, was sich sehr schön mit Schweiß vollsaugt und dann auch eventuell die allergischen Reaktionen dann auslösen kann. Denn wenn Schweiß raufkommt, können auch sich Partikel lösen oder irgendwelche chemischen Stoffe und dann in die Haut gelangen. Ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr cool, dass wir jetzt wirklich auch zum Austauschen da was bei haben. Also mehr gibt es jetzt eigentlich hier nicht zu sehen. Ich schalte jetzt nochmal hier. Um. Kann ich das gerne nochmal in die große Kamera halten. So sieht es dann quasi aus. Und äh, neu ist jetzt auch, dass wir hier diese, diese Gummilippe haben, wo äh, wir kleinen Sicht Sichtschutz haben, sage ich mal, vor, ja, vor Eindringen von Licht von außen. Ne? Also... Liegt auch ganz bequem, sieht auch echt geil aus, sehe ich gerade in meiner Kamera, also ich kann jetzt äh, zum Tauchen gehen, aber äh, ja, ich bin gespannt auf die ersten Tests, aber bisher muss ich sagen, liegt es echt sehr bequem an. Fühlt sich fast noch besser an als das hier. Und äh, da ich ja gerne mal full of the Fight spiele und äh, Sportspiele sowieso, ähm, ja, habe ich das Problem, dass nach dem Sportspiel ich eigentlich das Ding hier nicht mehr gebrauchen kann äh, und ich das wirklich waschen muss unterm Wasserhahn und dann trocknen lassen muss, weil es sonst echt äh, fies ist. Und äh, hiermit kann ich bequem das Teil abmachen, mache das andere drauf und äh, schon geht es weiter. Oder wenn man mit mehreren Leuten äh, zockt, es ist natürlich auch cool, wenn man da wechseln kann. Und äh, ja, jetzt schaue ich mal ganz kurz, wie gut das hier drauf passt. So, kurze Unterbrechung, bevor ich hier weitermache mit dem Spacer für die Brillen. Also ich habe gerade nochmal nachgelesen, es ist auch kein kleiner Zettel dabei. Not compatible with the Oculus Glasses Spacer. Also das kann man nicht damit verwenden. Also ich habe es auch eben nochmal probiert. Das passt einfach nicht. Also wenn ihr das eigentlich notwendig erachtet, das Ganze hier, und ihr sagt, ohne das geht es gar nicht, ja, dann habt ihr genau wie ich jetzt Pech. Ich muss mal gucken, wie gut das klappt ohne diesen Spacer. Und ja, ich bin da echt gespannt, ob ich da jetzt Probleme mit habe oder nicht mit dem VR optikalinsen Oder wenn ich mal mit Brille spiele, mit der Brille. Natürlich nicht so toll, aber äh, ja, das sind jetzt erstmal die, <lacht> die Infos, die ich jetzt dazu habe. Weiter geht's. Ja, und schon passt's. Also, der äh, Abstandsrahmen war jetzt nicht wirklich äh, gut dafür, aber ich muss mal nachher testen, ob es äh, ein Problem jetzt von mir war oder ob es wirklich generell nicht mit dem Abstandshalter geht. Aber äh, ich teste das jetzt mal ganz kurz. Ich habe die VR-Optika-Linsen hier drin und äh, ohne den Abstandshalter kamen meine Wimpern schon mal an die Linsen. Ich gucke jetzt, ob das auch noch so ist. Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem ein bisschen zu nah an den Linsen jetzt dran bin. Und... Äh, ist natürlich dann nicht optimal, aber es ging also, meine Wimpern kamen jetzt nicht dran, aber hier mein, mein Nasenrücken, der kam schon an die vr linsen ran, ist natürlich nicht so gut. Okay, dann kommen wir mal zu den ganzen Prozedere. Wie äh, komme ich zu einem neuen Face Cover? Und äh, ja, da kann ich euch nur die Supportseite ans Herz legen, die ich unten in die Beschreibung gepackt habe. Und hier wird nochmal ja, erklärt, warum, wieso, weshalb die diesen, äh, ja, Austausch jetzt nicht wirklich machen, aber warum, die neue Face Cover rausschicken. Und ähm, ja, und dann kommt auch noch mal zu, zum Tragen, wann das Headset hergestellt wurde. Also die machen da wirklich ähm, einen Cut und sagen, alle, die vor dem 4. Januar hergestellt worden sind, ja, die haben dieses Problem, dass äh, irgendwelche Stoffe hier drin sind, die Hautreizungen äh, hervorrufen können und äh, danach haben die das scheinbar abgestellt und äh, haben dagegen gearbeitet, dass das nicht mehr äh, auftaucht. Nichtsdestotrotz, zeige ich euch gleich, gibt es äh, in der Anfrage, die man einreichen kann, einen Punkt. Ich habe, äh, das, äh, das Headset wurde nach dem 4. Januar hergestellt und ich habe trotzdem Hautreizungen. Also das, diesen Punkt gibt es auch. Da kann ich euch aber nicht ähm, sagen oder nicht versprechen, ob ihr trotzdem ein neues Facecover bekommt. Also äh, wenn das ein altes Headset ist, was vor dem 4. Januar hergestellt worden ist, bekommt ihr äh, definitiv einen Ersatz, also dieses Facecover hier von VR-Cover. Und ähm, ja, wenn es nicht der Fall ist und das ist nach dem 4. Januar hergestellt worden, dann ja, müsst ihr das probieren. Ob es dann klappt, weiß ich nicht. Als nächstes müsst, müsst ihr eure Seriennummer herausfinden. Und äh, ja, das geht am einfachsten, wenn man sich den Karton nimmt. Also äh, bei mir war es am einfachsten. Dann zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar ist ganz unten auf der Seite ist ein Aufkleber drauf auf dem Karton. Und äh, da ist dann direkt ersichtlich eigentlich SN, Doppelpunkt. Und dann geht es bei mir mit 1WMVR weiter. Und äh, ja, diese Nummer habe ich auch benutzt. Und das hat ohne Probleme geklappt. Ihr könnt aber auch äh, das Headset benutzen. Und äh, bei mir, bei meinem Headset, ist es hier auf der Seite. Die sagen rechte Seite. Gut, wenn ich das jetzt hier so halte, ist es hier rechts. Ne? Hier äh, steht dann auch eine Nummer. Und die beginnt bei mir mit 1WMHH. Und äh, das steht auf der, auf der Hardware selber drauf. Und diese ähm, ja, WMVR-Nummer steht halt auf dem Karton drauf. Und äh, ja, diese gibt ihr dann einfach an. Und... Ähm, das machen wir hier und hier haben wir direkt den Punkt ausgewählt, wenn ihr diesen, diesen Support-Button drückt oder den Link, den ich euch jetzt äh, in die Beschreibung gepackt habe. Hier ist der Support-Button, da könnt ihr draufklicken und, äh, ja, oder ihr benutzt den Link direkt, dann steht hier direkt, ich mache mir Sorgen. Wegen einer Hautreizung bei der Benutzung meines Quest 2 Gesichtspolsters. Also es reicht, wenn ihr euch wirklich Sorgen macht, ihr müsst nicht wirklich diese Hautreizungen haben, um ein äh, ja, neues VR-Cover umsonst zu bekommen, umsonst zu erhalten, sondern es reicht, dass ihr euch Sorgen um eure Gesundheit macht. Und äh, ja, die haben nicht aus äh, ja, heiterem Himmel oder ohne Grund äh, neue VR-Cover umsonst rausgeschickt, sondern es hat wirklich einen Grund, warum die äh, das hier eventuell ja, als nicht so toll erachten. Ne? Da haben die ja wirklich äh, wahrscheinlich Laboruntersuchungen gemacht. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn das der Fall ist, dass die euch äh, deshalb auch ein neues äh, VR-Cover anbieten, sollte man das auch nutzen, weil äh, die haben hier definitiv irgendeinen Fehler drin, der, nicht, der so nicht passieren darf. Auf keinen Fall. Okay. So, wenn ihr das äh, hier an, äh, angewählt habt, habt ihr ja sowieso, es automatisch angewählt, dann äh, gebt ihr hier eure E-Mail-Adresse an, wie, wie er heißt, Max Mustermann natürlich, und dann könnt ihr eine Telefonnummer angeben, müsst ihr aber nicht. Und dann den Grund der Kontaktaufnahme und ja, hier könnt ihr dann nochmal anwählen oder müsst ihr anwählen sogar. Ich habe ein Headset, das vor dem 4. Januar hergestellt wurde und möchte einen Ersatzgesichtspolster. Das war meine Option und äh, ja, wenn ihr den Fall habt, dass es nach dem 4. Januar hergestellt wurde und habt trotzdem Hautreizungen, dann könnt ihr euch äh, mit dem Support in Verbindung setzen und äh, ja, dann wird wahrscheinlich weitere Schritte, dann werden dann eingeleitet. Vielleicht wollen die dann auch Fotos, Beweisfotos haben, dass ihr da wirklich Hautreizungen habt. Wenn ihr das habt, könnt ihr das natürlich dann auch ohne Probleme hier als Datei anhängen und wird wahrscheinlich dann auch äh, ein neues Gesichtspolster bekommen. Aber ja, mein, mein äh, Kontaktgrund war halt jetzt wirklich der obere und äh, dann könnt ihr nochmal angeben, wo ihr das gekauft habt und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt woanders bezogen, ähm, weil das der... Doc für mich in der Schweiz bestellt hat. Und äh, ja, das habe ich auch so angegeben und war trotzdem kein Problem. Also ihr müsst es jetzt nicht wirklich äh, irgendwo bei Oculus geordert haben, sondern durch die Seriennummer könnt ihr jetzt schon ganz gut rausfinden, ob das wirklich auch der Fall ist und ob ihr eventuell euch auch schon mal ein VR-Cover äh, ja, organisiert habt darüber. Ne? <lacht> Weil doppelt äh, wäre natürlich dann unfair. Ja Leute, das war es eigentlich schon. Äh, wenn ihr Fragen habt, stehe ich euch gerne zur Seite. Einmal könnt ihr das unter die Kommentare machen. Oder ihr kommt äh, mich oder uns auf dem 3 Flatingo Discord besuchen. Link steht unten auch in der Beschreibung. Wir freuen uns immer auf Leute, die unseren Discord besuchen. Und äh, ja, dann wird ja auch mal ein bisschen mit Leben gefüllt, sage ich mal. Ja, das war es das Face Cover Video und äh, ja, ich werde euch mit Sicherheit da nochmal in den ein oder anderen Gameplays äh, was dazu erzählen, wie bequem das jetzt ist oder wie bequem das nicht ist. Und äh werde euch dann auf jeden Fall berichten. Wie gesagt, bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Unten in den Kommentaren könnt ihr eure Fragen reinschreiben. Wenn ihr auch schon äh, ja, Erfahrungen gemacht habt durch diesen Wechsel, gerne auch mal eure, euer Feedback in die Kommentare reinschreiben. Hattet ihr Probleme oder lief das bei euch genauso problemlos wie bei mir? Also bei mir äh, gab es überhaupt kein Problem. Ich habe nach diesem Einreichen einfach eine E-Mail bekommen mit einem personalisierten Link. Dann äh, wurde quasi, ja, habe ich einfach drauf geklickt. Dann wurde quasi direkt äh, 29 Euro Rabatt gewährt und ja, somit war das VR-Cover umsonst und äh, ja, ich habe es bestellt und ich glaube drei oder vier Werktage später war es dann bei mir zu Hause da und ja, lief relativ problemlos und äh, da bin ich auch gerne ja auf euer Feedback gespannt, was ihr da so erlebt habt mit dem Oculus Support. Also ich muss bisher sagen, der Oculus Support ist äh, von den technischen Sachen, also Technik-Hardware-Supports einer der besten, also ich hatte ich habe schon andere Sachen erlebt, wirklich, aber der Valve-Support ist da genauso gut, also das sind so die Supports, wo ich sage, boah, wow, aber da, da gab es auch schon andere negative Beispiele, die ich jetzt nicht unbedingt nennen will, aber äh, es geht auch anders, negativer und da ist Oculus und Valve echt super und da können wir echt zufrieden sein. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, wenn ja, Like raus, Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und äh, ja, ihr unterstützt mich so. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.